Hey Leute und willkommen auf meinem Kanal. Heute werden wir einen kleinen Guide zum TwinSacker machen. Ich mache daraus einen neuen Format, das jeden Freitag kommen wird. Und ja, in dieser Folge besprechen wir, was Elite-Monster sind oder ein oder Mobs halt. Was man da bekommen kann, was sind Heldenerzeugnisse, wo muss man die bringen und was ist der Kämpfer-Club. Und natürlich, was Kampfkarten, Kämpferbriefe sind. Ich sage die ganze Zeit Kampfkarten, ich werde wahrscheinlich noch öfters sagen. Ich weiß auch nicht, warum ich diesen Fehler in meinem Kopf habe, auf jeden Fall. Elite-Monster sind starke Monster, die du findest. Sie sind auf der Karte gekennzeichnet durch eine silberne Krone. Du siehst auch, wenn du vor stehst, dass du eine silberne Krone über den Kopf hat. Wenn man diese besiegt, kann man einen Heldenerzeugnis bekommen. Und die haben auch natürlich besondere Drops, zum Beispiel jeder hat ein Schmuck-Item fall wenn man an helden erzeugnis gedroppt bekommen hat das bekommt man nicht jedes mal aber man kann ja die elite monster durchfarmen auch einfach indem man Shane weckt und guckt, ob in Shane 2 3 und 4 der vielleicht noch da ist so könnt ihr es halt griden. die helden erzeugnisse bringt ihr dann zum Helden verwalter oder irgendwie sowas auf jeden fall ja wir gehen jetzt kurz dahin und nun kann man mit den Beute. Wer ist der Typ Beute Beuteverwalter sprechen? Hier könnt ihr nun euer Heldenzeugs abgeben. Und dafür bekommt ihr dann eine Kampfkarte, einen Kampfbrief. Ich habe bereits drei Stück davon und diese Kampfbriefe kann man dann beim Kampfclub oder auch Fallclub benutzen. Wir werden nun zum Fallclub gehen und dann werde ich euch zeigen, was man dort machen kann mit den Briefen jetzt wo wir im Kampfkunst äh, Kampfclub angekommen sind können wir kämpfen und zwar müssen wir erstmal schauen was wir für Karten haben wir haben eine Karte für den Elementar Genie was für Karten ich meine natürlich Kampfbrief warum legt das denn so alter und wir haben drei Karten für den Chaosbeschwörer. fangen wir einfach mal an mit den Bussen der Hier, mit den elementar geben wir den Kampfbrief ab. Nun müssen wir den bekämpfen. Oh, das sollte ich mal ausweichen. Oder auch nicht. Ja, die haben halt besonderes Skills und so weiter. Wenn man das halt immer macht, bekommt man am Ende eine Belohnung. Oh Gott, jetzt mir den Skill voll ab. Wir machen schon gut Schaden, also das ist nicht jetzt gerade der einfachste Kampf. Ich meine, habt ihr jemals einen Gegner gesehen, der uns halb tot bekommen hat? Auf jeden Fall, wenn man die besiegt, bekommt man Belohnung. Schauen wir mal, was wir bekommen haben. Wir haben drei Fragmente zur bezaubernden Zofenhaube bekommen. Und einen Moment wenn wir. Sehen, wenn wir davon 535 Stück haben, können wir dann das Gegenstadt halt herstellen. Die besaubernde so Sofenhobel. Wir kämpfen jetzt noch einmal gegen das andere, den Chaosbeschwörer. Irgendwas stimmt hier mit meinem Maus nicht. So, jetzt geht's. So. Russen der Typ. Hier ist der Chaosbeschwörer. Oh ja, und der haut ja hier rein, Alter. Oh, der hat... Oh shit, der hat uns mit einem Schlag... Ja gut, der ist ein wenig stark. Das hat mich jetzt überrascht. Ich werde mich dann kurz wiederbeleben und mal schauen, ob wir den besiegen können. <lacht> ja, den konnten wir doch nicht besiegen. Ich hatte es noch ein paar Mal versucht, aber... Das hat einfach nichts gebracht. Der One-Hit uns fast Und deswegen beenden wir jetzt die Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt oben in der Mitte klicken, um mich zu abonnieren, da wird mein Logo sein. Unten links und unten rechts blende ich euch jeweils ein Video ein, wo ihr raufklicken könnt, das anschauen könnt, wenn ihr Lust habt. Ansonsten werde ich euch unten in der Mitte die Playlist zu diesem Format einblenden. Dann könnt ihr halt auch die anderen Guides anschauen. Ansonsten noch rein, ciao, bis zum nächsten Mal.